wunderschönen guten Tag, Frau Lindenbauer. Guten Tag. Ich glaube, jetzt müssen wir den Bildschirm sehen. Wunderbar sichtbar. Falls Ton implementiert ist, muss man das Hackal freiesetzen, wenn es nur Folien sind. Es sind eigentlich nur Folien. Okay. Ja, sonst soll man noch warten, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie der Plan ist. An sich 16.05 sollte gestartet werden, wenn jemand ja. aus einem anderen Raum kommt, könnte es ja. nicht werden, ähm, sonst halt eine Minute auf oder ab, je mehr Zeit man hat zu Ausführungen, ist für alle Anwesenden sicher schön. Ja. Ähm, sonst jederzeit, wenn Sie bereit sind. Ja, sonst warten wir nur ein, zwei Minuten, falls, falls doch noch jemand kommen möchte. Meine Frage wäre noch, wie viel Zeit für Fragerunde einberaumt werden soll und ob ich ein bisschen Zeitwächter spielen muss. Ja, bitte, bitte. Ich, ich weiß es nicht. Also drei, ja. vier Minuten, denke ich maximal. Okay. Dann werde ich. Ich habe die ja. Uhr nebenbei lauf gemacht, damit, damit ich mich an die, einigermaßen an die Zeit halte. Wunderbar. Aber bitte, um oh ein, falls ähm, man es immer ganz gut, wenn man. Wenn man wenn man während einem Vortrag eine kleine Info kriegt, wenn man gerade mitten in seinen Ausführungen ist. Gut, ich denke, wir können ja. starten. Ja. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Edith Lindenbauer. Ich bin an der CHU Österreich beschäftigt, dort im Fachbereich für Mathematik und im Vorrang auch in der in der Ausbildung der Sekundarstufenpädagogen. Und heute möchte ich das Pro Projekt Flink in Mathe vorstellen. Ähm, es ist ein Pilotprojekt und äh, die, der Ausgangspunkt war natürlich der schon heute erwähnte Acht-Punkte-Plan des Bundesministeriums und dass Schüler und Schülerinnen der fünften und sechsten Schulstufe mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Und das war sozusagen ähm, ja, der Anlassfall. Und ich bin, wie gesagt, in einem größeren Team eben auch in dem Projekt äh, tätig und möchte Ihnen heute ein bisschen was über, die, über das Projekt selbst erzählen, natürlich Materialien herzeigen und auch über zu Beginn jetzt ein paar didaktische Grundsätze, die uns da begleiten, auch vorstellen. Zum Einstieg habe ich einen schönen Ausspruch von Freudenthal mitgenommen, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Telling a, kid a secret he can find out himself is not only by teaching, it's a crime. Das heißt, es ist, wie wir alle wissen, doch sehr wichtig, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Inhalte auch selbst zu entdecken und zu erforschen. Und das Ganze nicht einfach geht eben nicht durch Konsum, sondern durch Interaktion. Also diese beiden Punkte Entdecken, Erforschen und Interaktion äh, begleiten eben uns auch sehr stark in diesem, in diesem Projekt. Worum geht es überhaupt jetzt in diesem Projekt? Äh, FLINK ist ein Akronym und steht für äh, Förderung von Lernenden durch interaktive Materialien für einen nachhaltigen Kompetenzerwerb. Das heißt... Äh, sehr vereinfacht gesagt, unser Ziel ist, es, interaktive Materialien zu erstellen. Das ganze Projekt ist eine Initiative des CODE. Das CODE ist das sogenannte Center for Open Digital Education an der York Collins. Und wir sind ein größeres Team an ähm, Studierenden, äh, Fachdidaktiker und Fachdidaktikerinnen und Lehrkräften, die da gemeinsam an der Entwicklung von äh, Lern- und Lernressourcen arbeiten, und zwar digitale Lern- und Lernressourcen die ihm auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wie gesagt, die, der Ausgangspunkt war natürlich die, die digitalen Endgeräte, die ihm jetzt an Schülerinnen und Schüler der fünften Schulstufe ausgegeben wurden bzw. noch werden. Und das war sozusagen mal der Startpunkt im Frühjahr, dass wir uns überlegt haben, wie können wir die Lehrkräfte dabei unterstützen? Und da gab es verschiedene Überlegungen und auch verschiedene Ideen vorerst. Aber im Wesentlichen war dann das, dass man ähm, gesagt haben wir möchten Materialien zu den Themen des Lehrplans ab der fünften Schulstufe äh, erstellen, die natürlich möglichst hochwertig sind. Und ähm, im Vordergrund steht dabei immer auch ein Mehrwert des Technologieeinsatzes im Vergleich zu traditionellen Werkzeugen. Also was uns wichtig war, ist dass sozusagen ähm, das digitale Gerät nicht zum Selbstzweck wird, sondern dass sozusagen die Materialien so gestaltet werden, dass hier durch diesen Einsatz wirklich ähm, ein Mehrwert im Vergleich zu traditionellen Möglichkeiten gegeben ist. Das, das ist sozusagen auch ein Prinzip, das uns begleitet. Ähm, auch geht es hier nicht äh, darum, dass es jetzt ein Schulbuch sein soll. Also äh, es ist kein digitales Schulbuch, sondern es sind einzelne Materialien, die ergänzend zum Schulbuch zur Verfügung gestellt werden. Äh, es sind auch keine durchgängigen Lernpfade, sondern es ist ein, ein, es soll ein möglichst flexibles Angebot sein für Lehrkräfte, die sie dann individuell passend zu ihren jeweiligen äh, Planungen auch äh, und auch ergänzend zum Schulbuch einsetzen können. Also Es ist auch dann dadurch kein, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Natürlich haben wir es nach Themen äh, fixiert und natürlich überlegt man sich immer, was könnte sozusagen noch sinnvoll sein. Aber es ist jetzt nicht alleine als, als Lernfahrt ähm, gedacht, dass man das einsetzt. Ähm, ja, das war jetzt einmal so das Grundkonzept ähm, äh, wir haben uns dann natürlich auch damit auseinandergesetzt, was heißt Technologieeinsatz im Mathematikunterricht. Ich glaube, es wird den ganzen Nachmittag heute schon viel davon gesprochen. Äh, Fakt ist eben, dass sich in den letzten drei, vier Jahrzehnten sich die Technologie und äh, dadurch auch äh, technologiebasierte Materialien ähm, sehr stark entwickelt haben und dadurch aber auch das, das, das Fach Mathematik natürlich auch verändern, das Lernen und das Lernen von Mathematik. Und ähm, es bietet natürlich neue Möglichkeiten. Ähm, jedoch, gerade in den 80er, 90er Jahren gab es ja große Hoffnungen, ja. Die wurden aber jetzt nur teilweise erfüllt. Trotzdem können sie natürlich, ähm, viele Möglichkeiten bieten. Vor allem, wenn man zum Beispiel an dynamische Darstellungen denkt. Also, wenn ich denke, ich kann eine, ich kann einen Funktionsterm mit der grafischen Darstellung verknüpfen. Und wenn ich eine Darstellung ändere, ändert sich die andere mit. Also, das ist natürlich etwas, was, äh, also ein großes Potenzial im Unterricht auch hat. Ähm, wenn man sich Forschungsergebnisse anschaut, also quantitative Forschungsergebnisse und hier die Effekte auf Lernleistungen, ähm, zeigen sich oft immer eher nur geringe positive Effekte auf Lernleistungen. Äh, wobei, wenn man sich äh, fokussiert auf, auf äh, die Forschungsergebnisse zu, zu der Verwendung von Darstellungen, da sind dann schon die Ergebnisse ein bisschen, ein bisschen ermutigender, weil halt gerade Darstellungen, vielfältige Darstellungen und die Kombination von mehreren natürlich Schüler und Schülerinnen unterstützen können. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, warum ist das jetzt so? Warum erfüllt das nicht ganz zuerst die Hoffnungen, die wir gehabt haben, zumindest bis jetzt? Und uh, Paul Drivers, ein Mathematikdidaktiker, hat das nämlich sehr schön nochmal zusammengefasst. Uh, the effect of ICT in math education is a subtle matter and will depend to an important extent on the specific technological application. The educational setting and the orchestration by the teacher. Und zusammengefasst, it's the how that counts. Das heißt, es hat einfach sehr viele Einflussfaktoren. Ähm, wir wissen es eh alle, es geht nicht um die Technologie an sich, sondern es geht auch darum, wie, wie das, Unterricht, also das Unterrichtssetting ausschaut und wie man es dann wirklich konkret als Lehrkraft einsetzt. Also das Wie ist halt ganz zentral. Und äh, dieses Wie möchten wir halt unterstützen, ja? Und ähm, wenn man sich jetzt konkret anschaut, was kann Technologie im Mathematikunterricht ähm, leisten oder wozu kann man es verwenden? Es soll natürlich das Lernen unterstützen. Und es gibt verschiedene Funktionalitäten, die didaktische Funktionalitäten, die digitale Technologie im Unterricht hat. Also ich kann Technologie verwenden, ein Softwareprogramm, einfach dazu, dass ich immer Mathematik mache. Äh, für uns natürlich viel relevanter ist der untere Zweig, dass ich verwende, um Mathematik zu lernen. Und da gibt es diese beiden Bereiche. Ich kann es nehmen zum Üben von Fertigkeiten, Practice Skills oder dazu ähm, Materialien zum Entwickeln von Vorstellungen. Also es geht um das Explorieren, um das Entdecken äh, und um Materialien, die auch das Verständnis fördern. Und das ist jetzt äh, auch wieder ein Teil, der für und relevant wird. Wir haben Materialien, die für üben und ähm, natürlich verwendet werden können, aber wir möchten auch einen großen Schwerpunkt darauf setzen, dass Schüler und Schülerinnen damit Vorstellungen entwickeln können, Verständnis entwickeln können. Wozu brauche ich etwas? Warum funktioniert etwas auf diese Art und Weise? Und wie gesagt, immer in einer Art und Weise, dass es einen technologischen Mehrwert gibt auch. Ähm, wenn man sich ähm, Literatur anschaut, wo kann ich jetzt äh, Technologie im Mathematikunterricht möglichst sinnvoll einsetzen? Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es? Da wird sehr viel natürlich aufgezielt. Ähm, ich kann es für die Be der Begriffsbildung einsetzen, äh, zum Ausbau von Grundvorstellungen, zum Experimentieren. Ja? Also das haben wir gerade gesehen. Äh, bei Minecraft, welche Möglichkeiten es da gibt, äh, für Darstellungen, dynamische Darstellungen, die ich auch vernetzen kann, so wie ich es vorher erwähnt habe, mit den Funktionen. Auch zum Vermitteln von Beweisideen. Äh, ich kann äh, Materialien machen, die, mir, die, die die Schüler und Schülerinnen unterstützen beim Modellieren oder Anwenden oder Problemlösen. Selbstständiges Üben und Vertiefen natürlich, Aufgaben, die zu Diskussionen, ähm, also auch kommunikative Fähigkeiten von Schüler und Schülerinnen ansprechen und so weiter. Also wie gesagt, die Literatur ist da sehr umfangreich und das ist jetzt eine exemplarische und keine vollständige Liste, äh, an welchen Möglichkeiten für Materialien es überhaupt gibt. Also das ist sozusagen einmal etwas, was wir im Hintergrund hatten und dann haben wir uns überlegt, wo möchten wir das einsetzen? Also wenn man sich den Unterricht anschaut, gibt es ja unterschiedliche Phasen. Es gibt Lernsituationen und Leistungssituationen. Lernsituationen nach Büchter, Leuders und auch Barzel, die unterteilen die in, in drei Phasen. Zuerst wird erkundet, entdeckt oder erfunden. Dann wird das, das Wissen, das sozusagen entdeckt wurde oder die Inhalte, die entdeckt werden, einmal gesammelt und systematisiert. Und dann kommt das Üben, Vernetzen und Wiederholen. Und äh, bei Leistungssituationen wird im Wesentlichen unterschieden zwischen Diagnose und Überprüfen. Und in Flink stellen wir Materialien im Wesentlichen für zwei unterrichtliche Phasen zur Verfügung, und zwar zum Erkunden und zum Üben. Also, das sind sozusagen, das spiegelt sich in der Struktur von Flink, Flink auch wieder. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass Also die Leistungssituation, also Testen, haben wir jetzt einmal nicht berücksichtigt. Das, könnte etwas sein, was vielleicht zukünftig einmal mit eingeplant wird. Ähm, äh, und den Punkt sammeln, sichern, systematisieren, haben wir jetzt nicht ausgeklammert. Insofern, dass man sagt, es gibt auch keine Materialien dazu. Aber es war schwierig, das oft voneinander abzugrenzen, weil ja die, diese, diese Funktionen ineinander übergreifen. Äh, und die finden sich dann am ehesten noch beim, beim ersten Punkt auch wieder. Ich, ich gehe aber eh dann im Anschluss gleich darauf ein, welche, wie, wie die Struktur ist von den Materialien und zeige Ihnen dann auch natürlich exemplarische Beispiele. Ähm, so, ganz konkret haben wir uns bei der Aufteilung der Materialien, die sind strukturiert und zwar entlang des Lehrstoffs, also entlang, ent, entlang der vier Inhaltsbereiche, Zahlen und Maße, Figuren und Körper, Variablen und Modelle und Statistik. Und aus jedem der vier Lehrplanbereiche haben wir jetzt beginnend mit dem Lehrplan der fünften Schulstufe, ähm, die Lehrplaninhalte aufgelistet und in, in äh, diese Kapitel dann zum Beispiel natürliche Zahlen in Unterkapitel unterteilt. Die Idee war, dass es sozusagen, ähm, sozusagen relativ kleine inhaltliche Themengebiete sind. Und zu diesen Themengebieten haben wir dann mehrere Materialien gemacht, ähm, erstellt, also zum Entdecken und auch zum Üben. Also ein Unterkapitel ähm, enthält immer mehrere Materialien. Und äh, diese Materialien, also die, die Materialien, die wir erstellen, basieren auf der Software GeoGebra. Das heißt, wir haben die dann auch immer in einem GeoGebra-Buch zusammengefasst. Also jedes Unterkapitel ist ein eigenes GeoGebra-Buch. Und das sieht dann so aus. Exemplarisch äh, das Buch Strecke gerade als Unterkapitel zur Geometrie gibt es bis zu vier Bereiche pro Unterteam, also pro äh, GeoGebra-Buch. Und zwar gibt es Materialien zum Entdecken für die erste Unterrichtsphase, zum Üben und optional, das heißt, es kommt nicht bei jedem GeoGebra-Buch vor, die Punkte Arbeite, Digital und Video. Und ich werde jetzt im Folgenden auf jeden dieser Punkte ein bisschen genauer eingehen und Ihnen auch Beispiele dazu, dazu zeigen. Äh, ja, beginnend beim Entdecken. Sonst, genau wie der Name sagt, es sollen äh, äh, interaktive GeoGebra-Materialien sein, die zum Erke Entdecken und Erkunden neuer mathematischer Inhalte anregen. Das kann durch verschiedene interaktive Elemente, äh, Elemente passieren. Ähm, es kann auch durch eine Anleitung passieren. Wichtig ist uns auch immer, dass wir natürlich versuchen, mit einer Schüler und Schülerinnen dazu anzuregen, sich mit den Inhalten auch wirklich auseinanderzusetzen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch äh, Begleitfragestellungen dazu, wo wir dann auch immer äh, exemplarische Antwortmöglichkeiten anbieten. Äh, und ebenfalls, wie schon vorher erwähnt, falls es äh, Aufgaben gibt, die eher in den Bereich sammeln äh, und sichern, systematisieren fallen, dann finden Sie auch die in diesem, in diesem Bereich. Diese Aufgaben. Ähm, was wir nicht gemacht haben, obwohl es ja auch sinnvoll ist, ist die, ist die Aufforderung, Inhalte in das Heft zu übertragen. Äh, das, wie gesagt, macht oft wirklich Sinn, aber wir wollten hier sozusagen nicht in die, den Lehrkräften vorgreifen, sozusagen, dass sie das wirklich frei auch gestalten können. Oder wenn sich jemand das später noch einmal anschaut, wird das dann auch nicht so viel Sinn machen. Und damit Sie jetzt endlich einmal sehen, welche Materialien wir da auch gemacht haben, äh, beginne ich mit der Bruchrechnung. Äh, das Thema aus dem Thema Zahlen und Maße, das Unterkapitel Bruch als Teil eines Ganzen und wie man das grafisch darstellt. Äh, ich hoffe, Sie können jetzt das GeoGebra sehen und nicht wieder die Präsentation. Es müsste eigentlich so funktionieren. Äh, Sie sehen hier nochmal die Struktur entdecken und üben. Hier gibt es zum Beispiel kein Arbeiter digital und auch noch keine Videos. Und wir haben jetzt in dem Fall zu üben und zum Entdecken jeweils vier Materialien dazu. Und ganz unterschiedlich. Das erste ist ganz ein einfaches, wo um das Grundprinzip ist: Was ist überhaupt ein Buch? In dem die Fragestellung ist, Kinder essen einen Kuchen und sie teilen sie ihn auf, auf und wie viel bekommt dann jedes Kind? Und da gibt es immer einen Schieberegler. Und wenn ich den bewege, dann sehe ich das auch äh, visuell, dass sozusagen jedes Kind in dem Fall jetzt nur mal ein Viertel Kuchen bekommt. Ihr habt es dann auch hier als Zahl ebenfalls darstellen und auch sprachliche Darstellung. Also die Idee ist hier, dass man mehrere Darstellungen miteinander verknüpft. Und äh, wie vorher gesagt, hier gibt es dann äh, auch diese Begleitfragestellungen dazu. Zum Beispiel, was bedeutet das? Der Kuchen wird gerecht geteilt. Da haben wir an das... Also an dieses ganz grundlegende Prinzip des Bruchs als gleiche Verteilung. Also das sage ich, ein Bruchteil ist immer ein Anteil, wobei die Anteile immer gleich groß sind. Und dann gibt es auch immer sozusagen ähm, exemplarische Antworten für die Fragestellungen. Das Nächste, das erinnert ihr an bereits, wahrscheinlich bereits bekannte ähm, Darstellungen eines Bruches als Teil eines Kreises, wir haben das Schieberegler, bei denen man den Zähler verändern kann, wo man dann sieht, wie viel mehr gefärbt wird. Schieberegler, bei denen man sozusagen den Nenner vergrößert und dann sieht, wie sich jeweils die Einteilung verändert. Und in dem Fall natürlich die Farbgestaltung, dass wir gleichartige Objekte, also alles, was den Zähler betrifft, zum Beispiel grün einfärben und alles, was den Nenner betrifft, blau. Hier als Hilfestellung auch noch eine Uhr im Hintergrund. Wir haben das auch genauso gemacht, dass sozusagen der Nenner bis 12 geht. Dann kann man das auch mit einem Alltagsbeispiel in Beziehung setzen. Und als Begleitfragestellung, was passiert, wenn der Nenner größer wird oder wenn er kleiner wird? Zum Beispiel. Ja, hier noch. Äh, wir suchen, da geht es jetzt um Darstellungen eines Buches. Als Teil eines Ganzen, wo man schrittweise, also es ist auch manchmal, dass Anleitungen äh, gegeben werden in dem Fall, dass man sagt, okay, ich teile zuerst den Buch in fünf Teile und markiere dann drei davon. Und das kann man dann mit anderen Brüchen noch einmal machen. Also das ist vor allem, was hier sich mit Technologie sehr gut umsetzen ist, dass ich mir nicht nur ein einziges Beispiel anschaue, sondern sozusagen mit Zufallszahl auch andere Beispiele. Gut. das war es einmal so im Wesentlichen zu den Materialien zum entdecken. Da gibt es eben verschiedene, vielfältige Materialien, die kann man eher schwer kategorisieren. Ein bisschen anders ist beim Üben. Äh, die Übungsaufgaben sind derzeit noch schwerpunktmäßig geschlossene Aufgaben, weil man hier den Mehrwert der, der Technologie gut umsetzen kann. Bei offenen Aufgaben ist es ja ein bisschen schwieriger. Ähm, weil da einfach sehr viel davon abhängt, auch wie das im Unterricht passiert. Äh, bei den Übungen haben wir versucht, ähm, sogenannte Self-Checking-Aufgaben zu machen. Das heißt, dass Schüler und Schülerinnen eine sofortige Rückmeldung bekommen, ob das, sie sich da überlegt haben, richtig oder falsch ist. Äh, es gibt je nach Aufgabentyp auch die Möglichkeit äh, für Hilfestellungen. Also dass man sagt, okay, ich kann eine Aufgabe dreimal probieren. Beim ersten Mal, wenn sie falsch ist, es ist falsch, aber im Zweiten mal wieder eine Hilfestellung angezeigt, die ihm sozusagen unterstützend wirken soll. Äh, ich kann mal Lösungswege anzeigen, neue Aufgaben auf Knopfdruck und Zähler für richtig gelöste Aufgaben. Auch hier wieder zum, aus demselben selben ein Beispiel. Äh, zum Beispiel, welcher Bruchteil ist hier dargestellt? Da kann man Zähler und Nenner eingeben. Es sind in dem Fall ein Achtel und ich kriege eine Rückmeldung, dass es stimmt kann man eine neue Aufgabe probieren. Und es ist also auch zum, wäre auch zum selbstständigen Üben möglich. Also in dem Fall, geben wir mal eine falsche Antwort ein. Wenn ich jetzt hier eingebe, zwei Sechzehntel. Da kommt zuerst einmal falsch. Dann kann ich einen neuen Versuch starten. Probiert ähm, mal vier Sechzehntel. Und das war das, wo ich gesagt habe. Dann gibt es jetzt einen Hinweis. Und dann kann ich noch einen dritten Versuch machen und ähm, ansonsten wird diese Aufgabe nicht mehr richtig gezielt. Und wie gesagt, ähm, natürlich, wenn jetzt zum Beispiel vier Sechzehntel werden, wären natürlich auch ein Viertel oder zwei Achtel eine korrekte Lösung. Ähm, das ist jetzt eine Aufgabe mit Eingabefelder. Es gibt aber auch Aufgaben mit ähm, sozusagen in dem Fall Single Choice Ja oder Nein Aufgaben oder auch Ankreuzaufgaben, also gibt es verschiedene Aufgabentypen, die, die hier verwendet werden. Ich habe hier zusammengefasst ein bisschen, also Multiple-Single-Choice-Aufgaben. Die Eingabefelder, wie gerade gesehen, Dropdown-Aufgaben, also wo man so einer Liste dann auswählt, was korrekt ist. Uh, Track, uh, Zuordnungsaufgaben oder Drag-and-Drop. Und sozusagen, weil ja das vorher so schön Thema war natürlich, ähm, Spielelemente sind für Schüler und Schülerinnen natürlich immer wichtig haben wir auch versucht, hier Elemente einzubauen, beziehungsweise auch offene Aufgaben. Und da möchte ich Ihnen zwei Beispiele zeigen. Das ist das Schneckentempo. Da geht es ums Üben von Kopf, ist also einfach nur Kopfrechentraining Und da rechnet man um, um die Wette mit einer Schnecke. Also es gibt einen Start, es gibt dann auch einen Startschuss, den Sie heute nicht hören können. Und da muss man hier um die Wette rechnen. Also die, jetzt, die obere Schnecke bewegt sich. Und hier muss man sozusagen rechnen. Und wenn es richtig ist, dann hüpft die Schnecke weiter und dann ist kurz passiert und dann kann ich die nächste Aufgabe stellen und so weiter. Also zum Beispiel auch spielerische Elemente einzubauen. Oder etwas, das äh, war auch eine nette Idee, dass ein bisschen auch offene Aufgaben möglich sind, die aber trotzdem überprüft werden können. Äh, hier geht es darum, dass zu Thema Stellenwertsystem Schüler und Schülerinnen eine Zahl bilden, die zwischen 466.000 und 562.000 liegt. Und dann kann man das zum Beispiel hier eingeben und kann dann diese Zahl zusammenstellen und dann überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Gut. Ja, zwei Bereiche gibt es noch. Arbeiter digital und Videos das sind beide optional. Bei Arbeiter digital geht es darum, dass man äh, den Umgang mit Mathematiksoftware im Laufe der Zeit langsam mitlernt. Ja? Ähm, und bei Erklärvideos, da geht es äh, darum, dass die einen Teil der Theorie zusammenfassen oder halt abdecken auch. Da gibt es derzeit erst relativ wenig. Wir haben da auch eine Kooperation mit Mathematik macht Freunde. Äh, beziehungsweise machen auch Studierende jetzt in Lehrveranstaltungen Videos. Da zum Beispiel haben wir uns heute ein nettes angeschaut wirklich gut überlegte, ähm, schon relativ professionelle Videos auch dann produzieren. Wie schaut es aus äh, bei Strecke gerade? Das arbeitet digital vor allem. Ähm, zum Beispiel hier Geraden zeichnen. Da wird eigentlich kein Werkzeug erklärt, aber es wird in der Werkzeugleiste jetzt für die Software, jetzt in dem Fall GeoGebra, die nötigen... Tools einge angezeigt und die Schüler und Schülerinnen sollen es sozusagen spielerisch im, um im Umgang lernen. Da ist jetzt, wie gesagt, auch der, die Unterstützung durch Lehrkräfte sehr wesentlich. Ähm, nachdem die Zeit schon etwas knapp wird, wir haben natürlich auch noch verschiedene didaktische Gestaltungsprinzipien berücksichtigt, die möchte ich jetzt einmal übergehen. Und kommen wir jetzt noch zu den Einsatzmöglichkeiten. Sie finden unter, ich schreibe es Ihnen schnell in den Chat, org/link eine Seite, wo eben die Materialien aufgelistet sind. Und dort ist auch eine, eine, eine, eine Seite verlinkt, wo Sie verschiedene Einsatzszenarien finden wie man das sozusagen mit Schülern und Schülerinnen wasch schon geschickt teilen kann. Und da sind auch sind explizite Anleitungen gegeben, wie man es zum Beispiel in Microsoft Teams einbinden kann und da ist dann mit, mit Screenshots auch erklärt, wie das funktioniert oder in die Moodle-Plattform auch. Oder eine Kollegin ähm, hat die Idee gehabt, dass sie es gerne mit QR-Code teilt, also dass sie für Materialien einen QR-Code macht für den Link, den Schüler und Schülerinnen einfach abfotografieren können und dann direkt einsteigen. Und auf dieser Seite finden Sie da hier auch detailliertere Beschreibungen dazu. Gut, Entschuldigung, die Unterbrechung. Ja. Kommt Minuten, zum Ende. Zwei genau. Minuten bleiben noch Zeit, falls äh, aus dem genau. Zuhörer Zuhörerraum noch etwas angemerkt werden möchte, bitte gerne jetzt Fragen zu stellen. Bitte Ihre Fragen. Also, es gibt auch eine E-Mail-Adresse, wo Sie bei Wünschen oder Fragen oder Anregungen flink.jku.at äh, uns schreiben können. Und es gibt auch den Newsletter. Ich glaube, da war jetzt die Frage, wie kommt man zu den Szenarien? Äh, wenn Sie auf die Seite gehen, www.geogebra.org-flink, dann kommen Sie zu dieser Übersichtsseite. Da sehen Sie zuerst ein Video und dann äh, können Sie sich für den Newsletter anmelden. Dann werden äh, die Materialien angeführt. Was ich ganz vergessen habe, was ganz zentral ist, wir haben erst im September begonnen, die ersten Materialien online zu stellen. Also die werden laufend veröffentlicht äh, und auch teilweise mit Feedback wieder überarbeitet. Also sozusagen, das ist jetzt natürlich keine fertige Liste, sondern das Projekt läuft ja noch nicht lange, sondern da wird laufend daran gearbeitet und es werden laufend Materialien veröffentlicht und wenn sie dann nach unten scrollen, kommt da flink Anleitung. Da ist hier das jetzt verlinkt und da kommen sie dann auf die Seite, wo dann das der Reihe nach beschrieben ist, zum Beispiel hier bei den Einsatzmöglichkeiten. Gut, Noch andere Fragen? Wie gesagt, nicht irritiert sein, ich weiß, es sind jetzt noch nicht so viele. Materialien online, aber wir arbeiten laufend daran. Also es ist uns wichtig, dass die, es gibt auch immer mehrere Feedbackschleifen mit mehreren Lehrkräften und auch Didaktikern, damit wir sicher sein können, dass die Materialien vernünftig sind und wirklich hilfreich für, für Lehrkräfte. Gut, Hat, haben Sie noch Fragen oder jemand von Ihnen? Sie können uns sonst Sie können ihn sonst auch an Flink.jq.at schreiben wenn später noch Fragen auftauchen. Gut, vielen, vielen Dank. Ich danke sie sehr herzlich. Perfekt. Ähm, wunderbar, ich habe gesehen, die äh, folgende vortragende Frau ähm, Reumann ist auch schon unter den. Ja, okay, ja, wunderbar. Ähm, ich werde sie kurz zum Co-Host machen, wenn mir das da gelingt. Oh, Moment. Gut, wenn Sie möchten, können Sie probieren, ob die Präsentation funktioniert. Ich kann es sehen. Ich werde sie noch in den Fokus schieben. Ja, sollte man sehen, oder? Ähm, ja, es ist jetzt eine Vorschau ansichtet, wo die nächste Folge auch schon sichtbar ist. Moment. Machen wir es anders. Jetzt jetzt? Ich habe zumindest das Menü nebenan noch äh, oder die folgenden Folien. Ist, es funktioniert, ist nicht optimal, aber jetzt ist die Bildschirmteilung wieder weg. So, jetzt müsste es ganz sein, oder? Ja, jetzt ist es ganz ohne Render. Äh, ich stoppe kurz mal noch die Aufzeichnung. Macht es uns leichter, dann die entsprechenden Videos rauszurendern. Ich wundern, es kommt jetzt eine Meldung.